Ach ja, was soll man bloß schenken? Die Leute haben doch schon alles. Etwas Einmaliges? Unwiederholbares? Der Schlosswirt in Weidhofen hat es. Schenk den Volksbühne Theatermenü Gutschein Freude für Gaumen und Seele.